Ich bin Dennis, leidenschaftlicher Filmemacher, der sich gerne in die Welt verirrt und dabei mit Leuten unterwegs ist, die er liebt. Dies ist der Anfang der ersten großen Reise mit meiner Freundin Rike, mit der es quer durch Thailand vom Dschungel im Norden über die verrückte Metropole Bangkok bis in den Süden geht und schließlich nach Bali. Denn wenn ihr sehen wollt, was im Dschungel auf uns wartet, dann bleibt ihr. Chiang Mai, das kulturelle Zentrum in Thailands Norden. Hier lebst du den Buddhismus wie nur wenig anderen Orten Thailands. Wir sind jetzt im ersten richtigen Regen, würde ich mal sagen. Ja. Wir sind genau zur Regenzeit hier. Auch wenn der Regen nie lange anhält, so lieben wir ihn trotzdem. Für seine immerhin 10 Minuten Abkühlung, ehe sich wieder die treibende Stadt wie ein Kohleofen von selbst befeuert. Leute, es ist ein einziger Fluss jetzt hier geworden, der Market. So Freunde, guten Morgen. Wir haben gerade gefrühstückt und jetzt werden wir gleich abgeholt von unserem Tourguide. Und zwar geht es heute in den Dschungel. Auf geht's, Freunde. Wir sind jetzt schon ein bisschen unterwegs und eins kann ich euch schon sagen, Reke, wir haben definitiv zu viel eingepackt. Du hast aber einen schönen Rucksack auf, Dennis. So, now we are seeking for tigers? <lacht> Guckt euch das mal an, wie strange das aussieht. Wie so eine Birke mit fetten Früchten dran. Krass. Dicke Dinger. Dicke, wie heißen die Früchte? Jackfruit, glaube ich. <lacht> Dann müssen wir auch noch mal probieren, ne? Becky? Nee. <lacht> Dann bin <will> ich. <lacht> So Freunde, wir haben den ersten Tag jetzt hinter uns, kommen jetzt hier gerade endlich ins Dorf. Ich hab schon so einen Kohl cool am Well, It's quite long. That's where we're gonna sleep tonight. <laughs> Ja. ja, wir sind jetzt aus dem Dorf raus. Wir hatten eine super Nacht, richtig leckeres Essen. Das haben die da vor Ort selber gekocht. Jetzt erreichen wir gleich das Elephant Camp. Da werden zwei Elefanten sein. Die, die hier pflegen, die waren, wurden damals eingesetzt äh, zur Arbeit, sind jetzt aber schon in Rente. Und ja, die können wir gleich baden und füttern. Oh, he's got a big one. Oh, oh yeah, he likes that. He likes that. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. mach Oh. Oh. Das war's mit diesem Video. Aber lange noch nicht mit Thailand. Wenn ihr das nächste Video aus Thailand nicht verpassen wollt, dann klickt jetzt auf Abonnieren und dann sehen wir uns im nächsten Video.